Danke, ich mache es ohne Maske, weil der Wind zu geht und ich sonst nicht schon reden kann. Mich hat mich eh schon vorgestellt, ich bin Betriebsrätin beim Verein Locke seit ein paar Jahren und wir haben uns irgendwie an den Demos und an den Streiks heuer beteiligt und ich glaube es ist total wichtig, dass man sieht, dass im Sozialbereich in den letzten Jahren und auch im Gesundheitsbereich total viel an Mobilisierung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wo ich mich gar ja, ja. Und diese Mobilisierung hat irgendwie begonnen bei kleineren Demos, die sind immer größer geworden, bis hin zu, äh, zu Streiks. Äh, ich glaube, der Sozialbereich hat die meisten Streiktage in Österreich überhaupt in den letzten Jahren. Und das ist nur deswegen möglich, weil es Basinitiativen gegeben hat, Betriebsrätinnen und Streikkomitees, die sich, die sich vernetzt haben äh, und die diese Demos organisiert haben, unseren Protest sichtbar gemacht haben und den auf die Straße getragen haben. Mit Mit dem Dreijahresabschluss, der jetzt heuer stattgefunden hat, sind wir ganz klar, dass, dass die Gewerkschaftsführung und die Apparate da versuchen, eben diesen Prozess der zunehmenden Selbstorganisierung und auch der Streikfähigkeit wieder zu unterbrechen. Und dass das irgendwie kein Einzelfall ist, sieht man auch, wenn man sich irgendwie den heurigen Abschluss der Metallarinnen anschaut. Weil, keine Ahnung, nach wenigen Stunden Verhandeln, wenn das überhaupt vorhanden ist, abzuschließen kann, ist ein, da ist irgendwie kein demokratischer Prozess mehr äh, vorhanden. Und das zeigt irgendwie, dass die Gewerkschaftsführung einfach nur die Strategie hat, ähm, auf, die, auf die Sozialpartnerschaft zu setzen, irgendwie Ruhe und Frieden mit den Betrieben und mit der Regierung herzustellen, aber keine Antworten haben, irgendwie, was man gegen Massenentlassungen äh, und was man gegen Arbeitsverdichtungen eigentlich tun soll. Also die Führung hat dazu einfach keinen Plan. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen diesen Plan haben, wir müssen dagegen Widerstand leisten, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen uns organisieren. in diese Richtung irgendwie, dass man nicht mehr wartet, bis einem was erlaubt wird, sondern einfach tut, haben auch schon stattgefunden. Wir haben äh, in über zehn Betrieben gleich in Wien nach diesem KV-Abschluss Urabstimmungen durchgeführt, wo wir die Beschäftigten gefragt haben, was sie von diesem Abschluss halten. Und die große Mehrheit, wirklich die überwältigend große Mehrheit, hat sich dagegen ausgesprochen. Und das zeigt irgendwie, dass wir am besten wissen, irgendwie, was wir wollen und dass es nicht irgendwie die Gewerkschaftsführung sind und auch nicht, auch nicht die Leute, die in dem Verhandlungsteam sitzen, oder zumindest nicht alle davon. Was ja. wir brauchen, ist eine organisierte Gewerkschaftsopposition, die es einfach schafft, dieser, Sozialpartnerschaft, dieser, dieser Führung, die nur auf Sozialpartnerschaft setzt, einfach einen zweiten handlungsfähigen Pol entgegensetzt, der wirklich die Interessen der Basis vertritt und für diese kämpft. Was wir irgendwie auch sehen, jetzt mitten in dieser Corona-Krise und was total oft auch irgendwie untergeht, ist, dass extrem viele Sachen sowohl im Pflege- aber auch in Betreuungsbereichen, wie versucht werden, zurück in den privaten Bereich zu drängen, dass, irgendwie, dass zu Hause unterrichtet wird, dass mehr zu Hause gepflegt wird, dass Leute nicht mehr in Einrichtungen sind, sondern irgendwie zu Hause betreut werden, das nimmt immer mehr zu und man nimmt irgendwie diese Corona-Pandemie dazu als Vorwand, aber gegen das gilt es sich genauso äh, zu richten und da reicht es auch nicht, dass man sagt, man möchte diese Arbeit zu Hause irgendwie bezahlen, das, das ist komplett in die falsche Richtung, das ist irgendwie in, in der Frage der Frauenemanzipation 100 Jahre zurück. Medienbild erst recht nur wieder weiter ein. Und das kann irgendwie nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss es sein, irgendwie. ja wir fordern mehr Geld und wir treten irgendwie ein gegen Profitmacherei im Gesundheits- und Sozialbereich, gegen Ausgliederungen, gegen private Firmen, aber auch gegen die Vereine und auch dagegen, dass wir das alles wieder zurück äh, nach Hause transferieren. Was wir brauchen ist ein öffentliches, ein qualitätsvolles öffentliches Gesundheits- und Sozialsystem unter der Kontrolle der Beschäftigten. Thank you.